Wie kann man Statistiken, die man in LIME Survey hier im Bereich Statistiken erstellt hat, exportieren? Es gibt für dieses Exportieren drei Möglichkeiten, die ich hier kurz zeigen möchte. Die erste Möglichkeit ist, hier oben das Ausgabeformat zu ändern. Wenn man HTML lässt, dann wird es einfach hier auf der Seite angezeigt. Alternativ kann man hier PDF auswählen oder Excel. Dann wird es in dem jeweiligen Format eben als PDF-Datei oder als Excel-Dokument eben ausgegeben. Wenn ich jetzt beispielsweise hier mal PDF auswähle, und hier unten dann alle Fragen einmal auswähle und dann auf Statistik anzeigen gehe, dann wird das Ganze eben erzeugt. So Und dann wird mir das hier eben im Download-Bereich dann eben direkt als PDF-Datei dann angezeigt. So sieht es dann aus. Das ist dann ein PDF, in dem alle Statistiken enthalten sind, die man angefordert hat. Es waren jetzt hier nur Tabellen. Wenn man zusätzlich auch Grafiken haben will, kann man das natürlich auch einstellen. Das findet sich auch hier bei den Allgemeinfiltern, dass man zusätzlich zum Ausgabeformat hier auch sagen kann, dass man zusätzlich zu den Tabellen auch Diagramme haben möchte. Und dann muss man eben immer noch daran denken, bei den Antwortfiltern dann eben alle Fragen anzuklicken, für die man eben die Statistiken haben möchte und dann auf Statistik anzeigen. Und dann sieht man, dass man eben so ein PDF dann bekommt, indem jetzt für alle Fragen, die ich in dieser Umfrage drin hatte, zunächst mal hier immer Tabellen erscheinen und zusätzlich auch Diagramme. So Die zweite Möglichkeit ist, dass man beim Ausgabeformat hier bei HTML bleibt, auf Statistik anzeigen geht, dann bekommt man das Ganze hier so auf der Seite direkt angezeigt und dann hat man bei den einzelnen Fragen, das hier ist ja die Zusammenfassung für eine Frage, also sowohl die Tabelle als auch das Diagramm, hat man hier oben rechts ein kleines Icon und kann das dann als PDF exportieren. So, dann bekomme ich bei den Downloads ein PDF indem das eben übersichtlich für diese eine Frage alles zusammengefasst ist. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit. Hier unten auf der Seite hat man noch den Punkt Bilder exportieren. Wenn man darauf geht, dann bekommt man eben nur die Diagramme als Bilddatei hier in so einem ZIP-Ordner drin. Das sieht dann also so aus, dass ich die beiden Diagramme, die dort in der Statistik gerade drin waren, hier als Bilddatei eben bekomme. Okay, das waren die drei Möglichkeiten, die Statistiken in LimeSurvey zu exportieren. Wie immer wünsche ich viel Erfolg bei der Anwendung.